Hallo alle zusammen! Sehen Sie in diesem Video, wie Sie Daten von Software RAID 0, 1 und 5, die unter einem Linux-Betriebssystem zusammengesetzt sind, wiederherstellen, wenn eine oder mehrere Festplatten ausfallen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 mehr montiert und alle Informationen sind unzugänglich. In diesem Fall benötigen Sie ein Dienstprogramm, das ein Array aus den verbleibenden Festplatten zusammenstellen kann. Außerdem findet und zeigt dieses Dienstprogramm die dort ver verbliebenen Daten an und hilft deren Rückgabe. Mit der healthman RAID Recovery können Sie Daten von nichts funktionierenden raid array oder Festplatten, die Teil davon werden, wiederherstellen. Das Programm liest aus dem System alle Informationen über den Controller, das Motorboard oder die Software, aus der das Disk erstellt wurde. Es hat die Fähigkeit, ein aufgefallenes RAID wiederherzustellen und ermöglicht es, wichtige Informationen daraus zu kopieren. Derzeit gibt es kein Hetman RAID Recovery Distributions Kit für Linux, aber es ist möglich, es unter diesem Betriebssystem auszuführen. Wie das geht, sehen Sie in einem unserer früheren Videos. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Um ein RAID-beschädigtes Linux-System zu reparieren, können Sie die Laufwerke an einen Windows-Computer anschließen. Wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben, können Sie eine virtuelle Maschine mit Windows installieren oder es als zweites System installieren. Für den ersten Test haben wir ein Software-RAID 1, das aus zwei Festplatten besteht und auf einem Linux-Betriebssystem aufgebaut ist. Das erste RAID besteht aus zwei oder mehr Festplatten, die identische Kopien voreinander sind. Obwohl es eine hohe Zuverlässigkeit aufweist, ist es nicht möglich, das RAID zu mounten, wenn eine Festplatte in Linux abstürzt. In Festplatten dieses Programms ist es noch zugänglich, aber es gibt keine Schaltfläche mounten. Auch das, das automatische Mounten ist nicht verfügbar. Headman rate Recovery hat sofort alle Parameter erkannt und das festplatten Array automatisch aufgebaut und angezeigt. Klicken Sie im Laufwerkmanager mit der rechten Maustaste auf das Array und öffnen Sie es, wählen Sie dann schneller Scan und klicken Sie auf Weiter. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Informationen auf der rechten Seite des Fensters an. Das Dienstprogramm hat problemlos alle Daten auf dem Datenträger gefunden und Sie können eine Vorschau des Inhalts anzeigen. Sie müssen nur noch die Dateien markieren, die wiederherstellen werden sollen und auf Wiederherstellen klicken. Dann müssen Sie angeben, wo sie gespeichert werden sollen. Wieder auf Weiter, Wiederherstellen und Fertig klicken. Nach Abschluss des Vorgangs befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Die Software RAID 1, die mit Linux gebaut wurde, ist so eingerichtet, dass die Serviceinformationen über einen bestimmten Typ von Array auf äh, allen seinen Laufwerken auf, äh, aufzeichnet, aus wie vielen Laufwerken es zusammengesetzt wurde, ihre Seriennummer und zu sich der Anfang jedes Laufwerks befindet. Wenn also ein Laufwerk fällt, liest das Programm diese Informationen von den anderen Laufwerken und ersetzt die Daten des fällenden Laufwerks beim Aufbau des beschädigten Raids. In einigen Fällen können diese Informationen während der Erstellung beschädigt werden. Das Dienstprogramm kann nicht verstellen, von welchen Datenträger und an welchem Offset die Informationen auf dem gegebenen Dateiträger gefunden wurden. In diesem Fall wird das Programm nach dem Scannen keine Daten finden. Um die Informationen zu finden, die auf dem Laufwerk verblieben sind, müssen Sie den RAID-Konstruktor verwenden. Hier müssen Sie nicht nur eine Parameter angeben, sondern auch den Offset, an dem sich der Anfang des Laufwerks befindet. Jedes Datalsystem hat unterschiedliche Signaturen, abfang derer man feststellen kann, wo sie beginnt. Durch Angabe dieses Offset können Sie das beschädigte Gerät wieder zusammensetzen und die Informationen daraus abrufen. Um das Offset zu finden, verwenden Sie einen Hex-Editor, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und öffnen Sie Hex oder drücken Sie Strg plus H. Der Erfang des Laufwerks in, in Linux kann über das Feld Media gefunden werden, wobei Lin der Name des Benutzerkontos ist. Wie wir wissen, wird die Information über den Anfang des Laufwerks in diesem Datasystem zuerst in den zweiten Sektor geschrieben, also müssen wir zwei Sektoren nach oben gehen. Dann konvertieren Sie den Hex. Wert in das Dezimalsystem. Dazu verwenden wir einen Taschenrechner. Wählen Sie einen Taschenrechner der Programmermodus, markieren Sie X und geben Sie den Wert 8200000 ein. Wir erhalten dann sofort den gewünschten Offset in dezimaler Form 136 314 880. Wenn Sie mit der Mauszeiger über den Aufs Aufgang des Sektors fahren, wird ein Fenster mit diesen Informationen eingeblendet. Da Sie nun den Offset kennen, müssen Sie ihn nur noch im rekonstrukten konstrukten angeben, ein Laufwerk hinzufügen, scannen und die Daten zurückgeben. Als nächstes ist RAID 5 an der Reihe. Wie Sie ein Software-RAID 5 unter Nux aufbauen, habe ich Ihnen bereits in einem der vorherigen Videos gezeigt. Der Link ist in der Beschreibung. In diesem Tutorial-Video können Sie ganz einfach jeden verfügbaren RAID-Typ aufbauen. Lassen Sie uns nun durchgehen, wie man Daten auf diesem RAID-Typ wiederherstellt. Ein 15 RAID ist ein redundanter Plattenverbund mit Streifen und ohne dedizierte Qualitätsplatten. Es ist so konzipiert, dass er bei Ausfall eines Laufwerks funktionfähig bleiben sollte. Aber in der Praxis stellte sich heraus, dass bei Auswahl eines des Laufwerke das Software-Ride nicht gemotet werden kann, um Daten daraus zu holen. Um die Informationen wiederzuerhalten, muss man eine neue Platte einbauen oder zusätzliche Software verwenden. Für den Test haben wir ein Software-Ride 5 erstellt, das aus fünf Laufwerken besteht, von denen eines beschädigt ist. Schließen Sie die verbleibenden Festplatten einen Windows-Computer an oder fügen Sie sie einer virtuellen Maschine hinzu. Hetman RAID Recovery war in der Lage, den Typ des RAID und seine Parameter leicht zu bestimmen. Wie Sie sehen können, ist ein Laufwerk leer. Rechts, links auf das RAID, Eigenschaften Regist Registerkarte, RAID. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAID und klicken Sie auf Öffnen. Analysieren Sie das Reit mit schneller Scan. Wie Sie sehen können, hat die Software problemlos auch alle auf den Laufwerken verbliebenen Daten gefunden. Markieren Sie die entsprechenden Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort für die Dateien und klicken Sie nochmal auf Wiederherstellen. Nach Abschluss befinden sich alle Informationen im angegebenen Ordner. Selbst wenn mehrere Festplatten des RAIDs ausfielen, erkannte das Programm den raid tipp sein Dateisystem und andere Parameter. Zwei Festplatten sind leer, rechts-links auf das RAID, eingeschafften, Registerkarte RAID. Lassen Sie uns scannen und sehen, was wir finden können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array und öffnen Sie es. Wählen Sie schneller Scan und klicken Sie auf Weiter. Als Ergebnis konnte das Programm keine verständlichen Daten finden. Alle gefundenen Daten sind beschädigt. Lassen Sie uns versuchen, eine vollständige Analyse durchzuführen. Hilfe der Kieferanalyse analyse fand das Programm Daten, die auf dem Festplatten verbliebenen waren, aber einige davon waren beschädigt. Wenn zwei oder mehr Laufwerke dieses raid ausfallen, wird es vollständig funktionierend unfähig und es ziemlich schwierig, Informationen von ihm zurückzugeben, sodass dieses Ergebnis als sehr gut ansehen werden kann. Es ist uns gelungen, einige der gestarteten Daten wiederherzustellen. Wir markieren sie und stellen sie wieder her. Für den letzten Test haben wir ein Null-Trade aus fünf Festplatten aufgebaut. Wenn eine Festplatte in diesem Array ausfällt, wird es vollständig 15.000 unfähig und alle Informationen können als verloren betrachtet werden. Es ist nicht möglich, sie unter den Nutz zu mounten und, und die Laufwerke lassen sie auf nicht öffnen. Mal sehen, ob wir mit Rate Recovery Informationen erhalten können. Red 0 ist ein verschaltetes, hochleistungsfähiges Festplattenarray ohne Fehlertoleranz. Wenn auch nur eine des Festplatten ausfällt, wird das Gerät vollständig funktionierend unfähig. Streng genommen handelt es sich nicht um ein RAID, da keine Redundanz vorhanden ist. Das Programm hat den RAID-Typ und die Parameter erkannt und, die, und eine Festplatte ist leer. Rechtslink auf RAID, Eingeschafften, Registerkarte, RAID. In diesem Fall hat schneller Scan nichts gefunden. Sie müssen eine tiefe Analyse durchführen. Nach der tiefen Analyse fand das Dienstprogramm Daten. Einige Dateien sind beschädigt. Hetman Rate Recovery war in der Lage, einige der beschädigten Informationen zu finden. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo Sie gespeichert werden sollen, klicken Sie auf Weiter, klicken Sie noch einmal auf Wiederherstellen und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Alle Dateien werden in dem angegebenen Ordner gespeichert. Zusammenfassend können wir sagen, dass alle Daten, die auf dem Datenträger verbleiben, wiederherstellt werden können, nur in einigen Fällen müssen. Sie den Offset angeben, wo sich der Anfang der Datenträger befindet und andere wichtige Parameter. Am Ende wird das Programm in der Lage sein, zu bestimmen, wo die benötigten Informationen zu suchen sind, die Dateien anzuzeigen und sie werden in der Lage sein, sie wiederherzustellen. In manchen Fällen können Sie nur einen Teil der Daten wiederherstellen, aber das ist besser, als sie im vollen Umfang zu verlieren.